Guten Nachmittag. Wie komme ich auf dieses Thema und was hat das mit Bildung hilft und mit meinem Buch IQ ist nichts Unbildung alles zu tun. Grüne sind eine Sekte, sagt Professor Bolz. Ich sage, Grüne sind keine Sekte. Oder doch? Wie auch immer. Ich werde es erklären, wie ich das sehe. Gucken wir uns diese Menschen an. Wir wissen alle, welchen Schulabschluss sie haben bzw. welchen sie nicht haben oder ob sie überhaupt einen haben, ist zu bezweifeln. Andererseits, ich sagte schon mal, Deutschland ist verloren. Der tiefe Fall des Robert Habecks und andererseits ist Annalena Baerbock auf den ersten Platz gerutscht in irgendeiner, aber das ist vollkommen egal. Darum geht es jetzt überhaupt nicht, das könnt ihr da in diesem Video kommentieren. Hier geht es um was anderes, einfach nur zuhören, mitdenken, mal sehen, ob Sie, liebe Zuhörer, mir folgen können. Also, ich sage nochmal, Grüne sind in meinen Augen keine Sekte. Professor Bolz, mir fiel das auf bei Uncut News, wunderbarer Kanal auf Telegram. Da erklärt er, dass die Grünen eben eine Sekte sind. Also Professor Norbert Bolz analysierte die Grünen und die eigentlich unerklärliche Treue ihrer Gefolgschaft. Ich zweifle an dieser Erklärung. Das greift in meinen Augen zu kurz. Nichts gegen den Professor. Um Gottes Willen, er hat die richtigen Ansichten und er hat auch einen gesunden Menschenverstand und und und und. und. Äh, nebenbei, dass die Vereinigten Staaten äh, Russland, Deutschland und Niederlande und Frankreich den Krieg erklären, ist auch so eine äh, Zeile. uncut-news.ch, das Original, lässt sich leicht finden. Gut, kommen wir auf meine Art der Erklärung zu sprechen. Vielleicht können Sie mir ja folgen. Also nicht in Form von, äh, Sie haben keine Ahnung und können deswegen vielleicht folgen, sondern ganz einfach äh, gedanklich insofern folgen, dass sie sagen, ja, wow, das ist vielleicht auch eine Erklärung. Gut, ich zitiere aus dem Buch. Der Unvernünftige wird in Krisensituationen zum Vernünftigen gehen, um seinen Anteil am Ersparten, Anmerkung, Erspartes, was der Vernünftige hat, ne? einzufordern, weil er auf die Mitmenschlichkeit des Vernünftigen setzt. Sollten Sie, lieber Leser, mir bis hierhin nicht folgen,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 Öffentliche Demonstrationen oder einfach nur als Mode daherkommen. Mode, Modus, eigentlich Vorgabe. Anmerkung zu Ende. Ich zähle nur Schlagwörter auf. Beginnen wir. Gendergerechtigkeit, Veganer, Black Lives Matter, Eintreten für die Rechte Schwuler, Lesben, Zigeuner und so weiter. Inklusion an den Schulen, Feministinnen, mehr Bildungsgerechtigkeit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 Das dazu. Nochmal kurz zurück. Zurück insofern, ja, wenn man nicht gebildet ist, kann man das bisschen Wissen, was man hat, kaum kombinieren. Wir merken das ja überall. Ne? An den Handlungen erkennt man sie. <lacht> Meist auch an den dummen Aussagen oder ja, Unkenntnis. Einfach so. <lacht> nur pleite sind die nicht, die arbeiten nur nicht mehr. Dass die Kosten weiterlaufen, ist eine andere Geschichte. Äh, das ist es. So Und wenn man sich große, tolle Ziele auf die Fahne schreibt, dann kann man auch als Ungebildeter ein bisschen glänzen. und kann sagen, ja, ich bin doch fürs Gute. Kann sein, dass die selber daran gar nicht glauben. Aber so wie die aussehen, glauben die daran. Äh, glauben? Glauben muss man etwas von jemandem oder einen, äh, ja, ein gar nicht mal wahren Sachverhalt, wenn man es nicht besser weiß. Na gut, das als Gedankenanstoß. Also, vielleicht sind sie mittlerweile dadurch eine Sekte geworden, dass sie sich zusammengeschlossen haben. Ein Zusammenschluss macht ja auch stark. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind sie einfach auch bloß ungebildet. Nicht dumm. Dann werden sie würden sie solche Augen nicht haben. Also ganz so dumm sind sie nicht, wie wir denken. Aber naja, können wir uns dann selber im Kopf drüber machen. Leute, ich will jetzt hier keine Beschimpfung von irgendwelchen Trotteln hier. Die können nichts dafür, wenn sie dumm sind. Doch, doch, die können dafür. Aber wir haben sie ja letzten Endes so weit gebracht, dass sie bis dahin kamen. Wir haben es einfach toleriert. Wir haben es ertragen. Wir haben nicht so wie damals gesagt, Ey, raus jetzt, lern was Anständiges, dann kannst du mal gucken, vielleicht kannst du dann mal was werden. Aber das haben wir ja nicht gemacht, naja gut. So, und deswegen, diese Leute nicht beschimpfen, überhaupt bloß rumschimpfen, dafür ist der Kanal nicht da, sondern nachdenken und überlegen, wie wir aus der Misere weiter herauskommen. Ideen haben wir schon ganz viele gesammelt auf diesem Kanal und hier geht's um Ideen. Bildung hilft, na dann. Ich wünsche euch was. Tschüss, tschüss.